Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, in diesem Video erfährst du alles was du zur Bakusnauer Form wissen musst, damit du diese anwenden und verstehen kannst. Die Bakusnauer Form ist eine Schreibweise für Kontextfreie Grammatiken, Kontextfreie Grammatiken wiederum erzeugen Sprachen des Typ 2 in der Chomsky Hierarchie und können von einem nicht-deterministischen Kellerautomaten erzeugt werden beziehungsweise das äquivalente Maschinenmodell ist ein nicht deterministischer Kellerautomat. Kontextfreie Grammatiken zeichnen sich hinsichtlich ihrer Produktionsregeln dadurch aus, dass auf der linken Seite jeweils immer genau eine Variable steht, welche durch die Produktionsregel entweder abgebildet wird auf maximal zwei Variablen oder genau ein Terminalsymbol aus dem jeweiligen Alphabet. Da kontextfreie Grammatiken als äquivalentes Maschinenmodell nicht deterministische Kellerautomaten haben, gibt es nicht genau eine Möglichkeit hinsichtlich der Produktionsregeln sondern mehrere alternative Produktionsregeln, welche mit Hilfe der Bacchus-nauer Form zusammengefasst werden können. Dies geschieht, indem die verschiedenen möglichen Produktionsregeln durch senkrechte Striche voneinander getrennt in eine Zeile auf der rechten Seite geschrieben werden, wobei die senkrechten Striche genauso wie bei den regulären Ausdrücken gleichbedeutend mit oder ja, betitelt werden können. In gewissen Situationen kann die bacchus nauer form noch erweitert werden. Erweitert man in diesem Fall bezogen auf das Ergebnis eine weitere Aggregation der jeweiligen alternativen Produktionsregeln. Wann genau das der Fall ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Immer dann, nämlich wenn auf der rechten Seite mindestens zwei alternative Produktionsregeln auftauchen, welche gemeinsame Bestandteile an der gleichen Stelle haben, kann man Produktionsregeln zu einer einzigen Regelzusammenfassung und in die Klammern die jeweiligen Bestandteile angeben, welche sich unterscheiden. Und ein äh, gutes Beispiel hiervon ist mir jetzt gerade nochmal spontan eingefallen, ist zum Beispiel das Palindrom Anna und Hanna, äh, die beiden Namen. Ja, Also wenn man sich das mal aufschreibt, dann könnte man einfach hergehen und sagen, die beiden haben ja sozusagen in der Wortmitte Anna, das ist ja komplett gleich bei denen und H ist sozusagen optional, das setzen wir in Klammern und dann haben wir Dort, äh, ja, sozusagen eine Zusammenfassung, statt sozusagen zu schreiben Hannah, senkrechtstrich Anna, können wir aber schreiben Hannah und setzen einfach das H in Klammern und haben dasselbe mit weniger Zeichen erreicht. Ja, und das schauen wir uns jetzt aber nochmal hier an dem von mir vorher gedachten Beispiel an. Ja? Also die unterscheidbaren Bestandteile werden in Klammern gesetzt, da sie eine Option darstellen. Und auch wenn sie weggelassen werden würden, würde eine gültige Produktionsregel vorhanden sein. In diesem Beispiel sind beide Produktionsregeln bis auf V2 identisch, sodass V2 die Option darstellt. Visuell nicht aufgeführt, aber erwähnenswert ist ebenfalls, dass sofern ein Bestandteil auf der rechten Seite fehlen kann, ohne dass damit die Produktionsregeln verletzt werden, so könnte das auch weggelassen werden. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal für weitere Videos zum Thema Informatik, Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik und was nicht noch alles. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.